Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag den Roger. Heute zum Thema E-Mail-Marketing nach der DSGVO, die am 25. Mai 2018 ja, ich sage mal, eingeführt wurde. Mehr, ja wahrscheinlich mit sehr, sehr wenig Tamtam, -Tam, sondern ganz, ganz wenig Informationen rund um dieses Thema. Und ist E-Mail-Marketing gemäß DSGVO überhaupt noch erlaubt? Ich kann da ganz klar sagen, ja, ist noch erlaubt, allerdings unter gewissen Voraussetzungen. Zum Beispiel äh, gab es ja die E-Mails, die dann gekommen sind vor dem 25.05., wo du ebenfalls nochmals bestätigen musstest, willst du in unserem Newsletter, willst du in unserem E-Mail-Marketing noch dabei sein. Da muss ich ganz klar sagen, das war theoretisch ein bisschen überflüssig weil die E-Mail-Adresse wurde ja schon mal bestätigt wahrscheinlich, falls sie nur manuell hinzugefügt wurde. So der Unterschied zwischen Double-Opt-In und Single-Opt-In. Diese beiden erkläre ich gleich noch. Und das war dann bei Double-Opt-In-Adressen theoretisch vollkommen unnötig. Man hat es aber trotzdem auch gemacht. Ich habe das auch gemacht bei meinen Kontakten, und zwar deswegen, weil ich sie über Single-Opt-In hinzugefügt habe und habe dann einfach noch circa 10% entsprechend bei mir in der Liste drin gehabt, die dann wirklich meine Informationen noch haben wollten. Dann, was ist jetzt der Unterschied zwischen Double Opt-in und Single Opt-in? Bei der Single Opt-in hast du die Möglichkeit, einfach eine E-Mail-Adresse in dein E-Mail-Marketing hinzuzufügen, ohne dass die Person, der diese E-Mail-Adresse gehört, das nochmals bestätigt. Das ist also das Single Opt-in. Es gibt auch die Möglichkeit, wie du zum Beispiel auf der Webseite deine E-Mail-Adresse angeben kannst und dann zack ist die Person in deinem E-Mail-Verteiler drin. Das ist aber so, dass das schon längere Zeit nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, du musst über ein Double-Opt-In-Verfahren gehen und das Double-Opt-In-Verfahren heißt, die Person trägt sich in deine E-Mail-Liste ein, bekommt dann zusätzlich eine E-Mail zugeschickt. In dieser E-Mail hat es einen Bestätigungslink und dann muss die Person auf diesen Bestätigungslink draufklicken und sagen, jawohl, ich habe diese E-Mail-Informationen, die du mir in Zukunft schickst, entsprechend bestellt. Ich möchte diese also auch in Zukunft haben. Und in Deutschland ist es sogar so, dass, wie schon angetönt, dieses Double-Opt-In-Verfahren schon längere Zeit Pflicht ist. Das heißt, du musst diese Informationen entsprechend einholen. Das ist natürlich auch zum Schutz dazu da, dass nicht irgendeine Person deine Mailadresse nehmen kann und sagt, die trage ich jetzt mal in diesen Mail-Adressen bzw. in diesen Mailverteiler ein, weil ich will einfach mal ein bisschen äh, dir nervig sein, was auch immer. Mir sind keine solche Fällen bekannt, dass das mal passiert wurde, auch mit meiner eigenen E-Mail-Adresse, aber es soll ja solche Le äh, Leute geben. Dann, wie sieht es jetzt zum Beispiel aus mit der Schweiz? In der Schweiz haben wir im Moment noch eine Diskussion rund um diese DSGVO. Das ist jetzt Stand im Moment so September, Oktober 2018. Das wird erst im Winter entsprechend neu verhandelt in der Wintersession 2018. Und im Moment ist es so, dass du immer noch die Möglichkeit hast, in der Schweiz via Single-Opt-In deine Mailadressen hinzuzufügen. Das ist, weil unser Datenschutzgesetz aus dem Jahre 1994 stammt noch und du auch ein sogenanntes unlauterer Wettbewerbgesetz hast. Und da drin steht ganz klar, dass du nur einen Kontakt brauchst beziehungsweise eine, einen Kontaktnachweis brauchst. Also wenn jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Adresse hinzugefügt wird von einer Visitenkarte, dann hast du natürlich irgendwo schon mal Kontakt gehabt, persönlichen Kontakt mit dieser Person oder auch zum Beispiel das Exportieren von E-Mail-Adressen aus dem entsprechenden Kontaktfundus in deinen Netzwerken, sagen wir mal zum Beispiel LinkedIn. Bei Xing ist das ja nicht mehr möglich, dass man diese Kontakte entsprechend herausholen kann. Und dann kannst du das in der Schweiz noch so hinzufügen. Ich sage aber auch hier, es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn es natürlich einfach jemand ist, der, der Hunderte von E-Mails äh, sammeln geht und dann einfach seinen Newsletter rauslässt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, sollte man auch nicht machen. Deswegen mach auch hier bitte ein Double-Opt-In-Verfahren, wo du dann eben entsprechend die Person nochmals darum bittest, die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Dann gibt es noch eine Thematik, die zum Thema des Kopplungsverbotes äh, gehört. Und zwar steht in der DSGVO zwar nicht wörtlich, aber theoretisch darfst du auch nicht hingehen und sagen, du bekommst von mir äh, ein Gratisangebot, aber nur, wenn du mir deine Mailadresse gibst. Jetzt haben wir ein Problem, weil hier geht es darum, dass die E-Mail-Adresse abgegeben wird für etwas, was du ja so oder so kostenlos zur Verfügung stellst. Das heißt, theoretisch muss dieses Kostenlose, was du zur Verfügung stellst, eben auch kostenlos bleiben. Und sobald du eine Mail-Adresse abgibst, ist es halt eben nicht mehr kostenlos. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, wie du dieses Kopplungsverbot entsprechend ein bisschen gummisieren kannst. Das heißt, du kannst es ein bisschen strecken. Und zwar mach aus deinem E-Mail-Marketing einfach ein Produkt. Kläre die Person darüber auf, dass sie diese, dieses kostenlose E-Book zum Beispiel bekommt, wenn sie die E-Mail-Adresse abgibt und im Gegenzug bekommt sie natürlich auch in Zukunft weitere Informationen rund ums Thema, was da in diesem E-Book angesprochen wird. Und somit kannst du dein E-Mail-Marketing e im Prinzip auch zu einem Produkt machen. Und wichtig ist einfach, dass du dort aufklärst und sagst, hey, du bekommst das, das, das, das, das für deine E-Mail-Adresse und du bekommst natürlich auch in Zukunft weitere Informationen rund um dieses Thema. Jetzt muss ich allerdings noch eine Sache sagen. Ich bin kein Anwalt. Das heißt, ich hole mir meine Informationen aus verschiedenen Quellen im Internet. Und da steht eigentlich im Prinzip immer das Gleiche drin rund um diesen Bereich. Ich weiß auch nicht, ob das 100 abgeklärt worden ist von Anwälten. Also falls du da wirklich Top-Informationen haben willst, empfehle ich dir, deinen persönlichen Anwalt entsprechend aufzusuchen und dann natürlich auch zu entscheiden, will ich dieses Gratisangebot haben oder nicht. Jetzt gibt es zum Schluss noch ein Problem, was ich gerne lösen möchte. Nämlich das Problem, ja, wie verfahren wir jetzt in der Schweiz mit der DSGVO? Dadurch, dass im Moment noch nichts entschieden ist, kannst du in der Schweiz natürlich weiterhin so verfahren, wie es bisher war. Du brauchst kein ausführliches Impressum, du brauchst kein riesiges äh, Daten oder keine riesige Datenschutzerklärung, sondern du kannst das einfach so im Moment belassen, wie es ist. Jetzt aber aufgepasst, sobald dein Angebot auch in der EU angeboten wird, das heißt, sobald du auch Produkte und Dienstleistungen exportierst, wie das zum Beispiel auch bei mir der Fall ist, bist du automatisch DSGVO-pflichtig. Das heißt, dann musst du dich an, an die Gesetze der DSGVO, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung entsprechend halten, die eben seit dem 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Das heißt, dieses Problem kannst du lösen, indem du dich einfach jetzt schon mit deiner Webseite rund ums Thema DSGVO beschäftigst und dort eben entsprechend auch die Leute darüber aufklärst in der Datenschutzerklärung auf deiner Webseite. Diese sollte auch ziemlich prominent irgendwo präsent sein mit einem Link oder so. Und was aber nicht gebraucht wird, sind diese dämlichen Ja, wir verwenden Cookies Meldungen. Die sind erstens mal nervig, weil sie auf jeder Webseite kommen. Und zweitens auf dem Mobile teilweise wirklich so drei Viertel oder die Hälfte bis drei Viertel des Bildschirms schon einnehmen, weil sie eben eine entsprechende Größe haben auf dem Mobile drauf. Und das braucht kein Mensch. Ihr müsst in der Datenschutzerklärung aufklären und deswegen heißt es ja auch Datenschutzerklärung, dass eben dort drin entsprechend aufgeklärt wird. Und deswegen sind diese Cookie-Meldungen auf der Webseite. Total unnötig. Das ist noch von einem alten alten von einem alten Urteil, was mal gefällt wurde, dass die Leute aufgeklärt werden müssen. Das hat aber in der DSGVO keine Verwendung mehr, weil es geht darum, dass du in deiner Datenschutzerklärung entsprechend schon aufgeklärt hast, dass du eben Cookies verwendest. Du musst dann natürlich ein Opt-out hinzufügen auf der Datenschutzerklärung, wo man draufklicken kann und die Cookies werden dann nicht mehr genutzt bzw. gelöscht auf deinem PC. Aber das ist ein anderes technisches Thema. Das war es auch schon wieder von dieser Folge Frag den Roche Wie immer zu erreichen unter fragdenroche.ch oder auch auf den verschiedenen Social Media Netzwerken. Du kannst natürlich diesen Beitrag, wo ich mich auch sehr freuen würde, entsprechend teilen auf den Social Media Netzwerken und selbstverständlich auch im Podcast diesen entsprechend weiterleiten an deine Freunde, damit sie auch davon profitieren können. Und zum Schluss noch kurz aufmerksam machen auf meinen Digital Marketing VIP-Club, den du auf lernenmitrosche.ch erreichen kannst. Dort bekommst du ganz, ganz viele E-Books rund ums Thema Digital Marketing. Ebenfalls findest du dort weitere kostenfreie Videos, die du dir anschauen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen der DSGVO und dem E-Mail-Marketing auf deiner Webseite.